Okay, perfekt. Dann machen wir kurz hier gerade auf. Wir mhm. sind jetzt hier im Nordwesten. Ähm, ich meine es gerade schon zu Bernhard. Ich gehe davon aus, dass Schwemmsitz jetzt um einiges schwerer befestigt sein wird. A, weil uns bekannt ist als ein Schützpunkt und B, weil wir jetzt ja schon hier ein bisschen rumkämpfen, ähm, dementsprechend werden die wahrscheinlich da Kräfte hinziehen. Also gerade aus dem Süden, aus Roche rechne ich damit und aus dem Westen, aber das sind jetzt nur Vermutungen. Das werde ich aber noch per Luftaufklärung versuchen herauszufinden. Ähm, ich würde ganz gerne hier wirklich entlang dieses Feldweges hier angreifen, der wirklich direkt hier oben lang geht und dann Richtung Schwemmsitz fährt. Ich würde es so halten, dass ein Team, Infanterieteam, erstmal den südlichen Teil kliert, dann das andere, den Teil neben der Straße kliert. Der Panzer. Der Panzer. Ja Jungs, ich würde sagen, geht's es über Fahrzeuge und ja, sagt, check was das hat Bernhard oh ein oh dein Fahrzeug da unten aus, der dem cool raus also sich das. Ja. Also wenn das ist für dich. macht. So, so, Fahrzeug wenden, Kommandantensicht. Wenden auf Kommandantensicht, verstanden. Dann vorwärts Marsch, bis Schütze über Kuppe sehen kann. Die Schütze, Die Schütze sagt dann Stopp. Fahrzeugkontakt, Südost. Schießt man auf unseren Resupply-LKW. Schütze ausrichten Südost. Check. piercing laden Jo, hab ich. Oh. Weiter, weiter, weiter, ich sag schon Stopp. Gun Depression reicht? wieder? Gun Depression reicht dir? Jo. Aber ich sehe noch nix. Also ich sehe das Leben nicht. Fahrzeug halt, ausrichten 166. 166, verstanden. Nee. Putin, hier Stalin, feindlicher User Brander disconnected from your channel. Wir misst We check. Warte. No joy Fahrzeug forwards, 5m? Forwards Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein Stalin, what does Putin need to do in order to see it? Moskau hier, kurz sage, auf der Hauptstraße, aus kommt, feindliches, gepanzertes Kettenfahrzeug. Wir könnten voraussage die Straße entflanken, dann könnten wir flanken Ja, die Position ja, ist zu so gut, als dass, dass ich sie aufgeben ist will Auf der Straße, wirklich genau auf eurer Höhe, ihr müsst einfach ja. nur quer zur Straße schauen ich sehe ich Ich sie nicht Ich habe kurz ins aber das sind Bäume, die kann so nicht wirken, keine Chance Fahrzeug zurück, 10 Meter Wait, wait an der Einfahrt, an der Einfahrt da kommt schon ein oder? Da ist wieder ein Toten Winkel. ist Totschlager. Hab's gehört? Einstellen, einstellen, einstellen. Jawohl. Mhm. Weißt du was? Für gut, doch so, dürfte reichen dass die position zumindest für die hauptstraße ist richtig kacke ja ich ging jetzt auch nicht davon aus dass sie jetzt die hauptstraße machen weil die infanterie hier war <lacht> Hier. Ich sehe jetzt mit der Drohne keine weiteren Fahrzeuge gerade. Fahrzeug ausrichten, Kommandanten, Sicht 200. Verstanden. Ja? Vorwärts Marsch, dann rechts einbiegen. Ich will diese Sandbuckel als Deckung nutzen. Halb rechts. Sehr schön. Dann halb links rankuscheln. Jawohl. Und halt. Sehr schön. Okay. Wanne ausrichten. 153. Kommandantensicht. Verstanden. Ja, Phil, das ganze Feld da Richtung Süden. Einfach mal mit zusammen mit mir abscouten. Guarantee. Für euch zur Info, da am Eingang, wo wir eingebogen sind, okay. da Bei ist er FreeSub. Noch uns. Peilung? Distanz? Uh from. From your uh, from ja, Passt, passt, passt, passt, passt. Bleib stehen, bleib stehen, der kommt in unsere Sicht. Jawohl. Feuer frei? Depression oder woran liegt's? Äh, uh Nein, nein, da, da ist er nicht, da ist er nicht. Okay, Fahrzeug zurück. Zurück. Halt. Winkel, der Sand ist vor. Der Sand ist davor, dann leicht vorwärts. Halt. Halt. Nicht verloren. Ja. Nein, nicht wiedergewandt. Da kommt. Der ist weitergefahren, weiter links. Siehst du den? Fährt. Ja. Jetzt ist ein guter Moment. Ja. Oh shit. Fahrzeug zurück, Fahrzeug zurück, Fahrzeug zurück. Ja, das Mond. Fahrer, absitzen, Kette reparieren, Motor aus. Motor aus. Phil, du bleibst genau auf dem Sektor drauf. Moskau von Putin. Okay. Information haben einen Bradley bekämpft, der hat unsere rechte Kette zerstört. Wir reparieren, sind immobilized. Positiv. Denkt dran, hier steht ein Repair Truck für euch. Ah, yes, Sir. Kette kriegt hoffentlich unser Engie selber hin. Können die Trucks etwas in Sicherheit in die Senke gefahren werden? Positiv. Jetzt werden wir wahrscheinlich bald. Zero ist immer schon brav. Okay, Fi jetzt geht's. War's ja, das? War's ja. das? Ah. Der Resupply richtig was ja, der ist in der Nähe da, wenn Simon die Kette hat. Simon für dich zur Info, wir hätten noch einen Repair-Truck, wenn du mehr brauchst. Kette wieder in Ordnung, wir können. Okay, warte. Dann wo ist denn der Repair-Truck? Die sollten ihn in die Senke fahren. Und der Ammo-Truck? Äh, wie fahren wir denn über die scheiß Betonsperren rum? Fahrer ausrichten, Kommandantensicht. Langsam vorwärts Marsch. Ein Stück rechts. Das ist gut. Und jetzt einfach stumpf geradeaus. Dann Halb links. Halb links. Jawohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Halb rechts, Viertel rechts, Entschuldigung, einfach Straße folgen. Fahrzeug halt, Fahrer checken ob das der Ammo-Truck ist. Transporttruck. Ja, sieht so aus, gell? Aber ja, die kommt ja, zu uns rein. Ja, ja, ja. Gut. Ja, Fahrer, du äh, munitionierst auf. Verstand. Ich fahr nochmal einen Meter vor. Okay, das ist klar an alle Leads, ich will jetzt möglichst schnell nach Schwemmlitz rein. Die, die Taktik ist wie gesagt. Lenin macht den südlichen Bereich, Stalin macht den mittleren Bereich, und der Panzer fährt mit euch rein und unterstützt euch beide, wo es notwendig ist. Stalin verstanden. Lenin ja, verstanden. Putin, kleiner Einwand, soll ich, solange die Freifläche noch nicht überwunden ist, eventuell hier in der Anhöhe bleiben? Positiv, ja. Durchführen. Phil, ja. hast du mitgehört? Was brauchen wir? Das hier ist also so. -Truck, einmal, einmal, da. Hat hier nicht noch jemand gesagt, dass es das nur ein einmal, ist? einmal, Hust, einmal, <lacht> einmal, Angekotzt. Ja, ist angekotzt. Du bist in deinem Leben scheinbar noch nie richtig angekotzt worden, wenn das schon ankotzen ist. <lacht> <lacht> äh, Moska, passe bitte ein bisschen auf. Ja. Dankeschön. Sind wir voll? Wir sind voll. Und du brauchst auch keinen Repair mehr, Fahrer? Nein, alles gut, alles grün. Dann 180 Grad. Wir fahren in die gleiche Stellung wie vorher. Für euch zur Info, es gibt zwei Sektoren auf der Karte eingezeichnet. Erstmal für den Schützen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Element den südlichen Teil macht und welchen den anderen. Solange die über die Killzone laufen müssen, bleiben wir auf der Anhöhe. Nachher sollen wir mit ihnen da einrücken. Halb links. Halb links. ich habe meine Info. Sehr schön. das Halb rechts. Halb rechts. Ja, du wirst sie sehen, während sie über die Dinge laufen. Über die, die, ähm... Und stopp! Ausrichten, stopp. Kommandantensicht. Ranfahren ja, aus. an den Sandhügel. Und dann Wanne Richtung Süden, wegen der Panzerung. Stopp! Und aus... Süden. Also Phil, ich gehe davon aus, dass du die sehen wirst, während sie vorrücken. Ich hab Bus voraus. Ich äh, das heißt... Ich das das voraus? Check, Check, gegeben. Alles klar, danke, go. Bisschen noch, bisschen. Bisschen. Bisschen Sechs. für Putin. Die Infanterietruppen rücken jetzt in ein Richtung Schwemme. Sobald sie die Stadtgrenzen erreicht haben, könnt ihr dann dementsprechend nachziehen. Confirmed. Kontakt direkt voraus. 175 habe ich Freigabe. Was ist es denn? Infanterie. Ach, lass die mal da, Ding. Okay. Ja, jetzt hast du ihn markiert, lass dir mal den anderen. Du kannst ihn ja ab und zu mal freundlicherweise markieren für die anderen. Den lass den anderen mal. Das ist noch mal vor, Warte, ist das noch ein Bradley? Wo? <lacht> ja, ich hab noch Bradley. Zwei, neun, drei. Putin für Stalin? 93? 29 Wiederholen, welche Peilung? 193. Keine Sicht. Ach, das ist doch der alte, der ist da ausgebrannt. Das ist genau hinter ja. dem Baum. Halten, halten, halten, das ist das alte Ziel. Rein, Putin ja. für Stalin. Hört. Ah, Im süd, -Süd ist ein Bradley auf freiem Feld. Ich nehme an, der ist ausgeschaltet. Mindestens so ausgeschaltet wie der Bunker vorhin. Das ja, den haben wir ausgeschaltet. Der hat unsere Kette geschrottet. Ach, das war der? Verstanden. Da müsstest du die Friendlies drauf zulaufen sehen. Alle Kräfte, eigene Aufklärungsdrohne in der Luft. Ja, ich sehe die Friendly's, aber die sind auf 1, 2, 6. Die, die zweiten Scores sehe ich nicht. So. Fahrzeug halb oh, rechts, dann Vorwärtsmarsch. Fahrzeug, äh, 205, 205. Äh, Truck. Sieht aus wie ein. Was ist denn das? Lehn, Stalin. Ja, das ist ein Truck. Feuer? Ja, wenn der langsam wird, den wirst du jetzt noch nicht treffen. Ja. Halt ihn in den Blick. Ja, hab ich. Komm, bleib stehen, baby. Nein, nein, nein, nicht jetzt Moskau von Putin. Moskau äh, Enemy Tube Transporter kommt mit hoher Geschwindigkeit die Straße Richtung Norden, aber der ist zu schnell für uns fürs Engagen. es einfach mit der dicken Wumme! Mit der kommt vom Süden Richtung Norden gefahren, Richtung Schwemmlitz. Negativ, der kommt Richtung Sandpit. Jetzt engage, engage, engage. Ja gib ihm, Fall. gib ihm ordentlich. Einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. Fahrzeug, aussicht 145, Schützensicht. Sehen, Vorwärtsmarsch. Vorwärtsmarsch. Da, da. Ja. Wir schauen, ob da noch Reste sind. Putin schaut, ob noch Reste vorhanden sind von dem Fahrzeug. Schnell vorwärts Marsch, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Jawohl, gib ihm, gib ihm. Schütze, wenn du siehst, Reste, einfach mal klären. Da hat er noch einer Smoke zünden, da ist noch einer ab. Fahrzeug halb rechts, selbe Geschwindigkeit. Halb rechts, selbe Geschwindigkeit. Fahrzeug stopp, ausrichten, Kommandantensicht. Verstanden. So, Schütze, schau mal, ob du noch was kriegst. Ich ich könnte zwei, drei Explosives reinhaben. Hast du Explosives? Ja, die Explosives. Ich hab noch den Weißt du was? Lehnen an Putin! Hirt! Ja. Feuer beachten, Freunde sehr nah. Danger close, macht die Watter. Vollkommen ausgeschlossen. Scheiße, wo sind wir denn? Okay, passt. Okay, dann also Feuer halten. Feuer halten. Hä? Oh, ich habe eine schlechte Orientierung gerade unter Beweis gestellt. Frag mal, lieber, ob ich sie noch lebt. Äh. Ist das ein toter oder ist das... Lass ihn mal nachkontrollieren. Alles gut. Fahrzeug ausrichten, Kommandantensicht, Vorwärtsmarsch auf Straße einbiegen, links dann halten. Moskau von Putin? Moskau gehört? Helikopter NATO Little Bird, Flug von Südwest nach Nordost. Bewaffnet. Hast du so eine Gun-Depression? Wow. Ich habe ihn getroffen. Geht er down? Ja, ich habe ihn schwank gesehen. Kannst du ihn in der Sicht behalten oder ist er außerhalb der Sicht? Ich habe ihn in der Sicht. Ich habe ihn in Sicht. Er ist in unserem Rücken jetzt. Aber ja, er Bleib du weiter auf, auf ihm drauf. Ich mache die Bodensicherung. Hört. Wir haben hier feindliche... In der Luft wäre es möglich, einen Jäger zu beauftragen, diesen abzuschieben. Ja. Wir können schon sehen, was wir tun, aber die dauern ein bisschen, bis sie ankommen. Ich hab nicht. Moskau hat Truppen mit UPZ Kontakt aufgenommen zum Schicken eines Abfangjägers für uh, die, die feindlichen Helikopter. Auf uns? Ja, auf Ja, stimmt. Fahrzeug vorwärts, Marsch bis nächste Kreuzung. Die Igler halten wir uns für Ziele auf, die uns gefährlich werden können. Der Little Bird sah nicht so aus. Äh, ja, wenn er gut trifft, dann vielleicht schon. Ja, mit Kühn, das wird nicht Fahrzeug halt. Und halt. Hab den Heavy verloren. Okay. Ah, hab ich! Er geht down, er geht down. Er hat gerade gezielt, das war die arztliche Sache. Ich habe mich angeschissen. <lacht> okay. Fahrzeug vorwärts, Marsch, Beschütze sagt, dass er links rum gucken kann, die Straße. Verstanden. Stopp. Wir kriegen Stop, Beschuss ein. Zurück, zurück, zurück. Ich verstanden. Was auch immer das gerade war. Stopp, es waren zwei Treffer, aber kein Schaden. Hm. Äh, nicht, Hat Ma irgendjemand von uns einen Smoke mal deployed? Keine Ahnung, glaube nicht. Hier ist nämlich schon... Äh, warte, zwei fette Helikopter im äh, 273 nochmal. Glaube du ja, ja, ja, ja, ja. Äh, engage den Hinteren mit den Truppen. Ach, haben beide Truppen. Äh, leider zu weit. Leider zu weit? Ernsthaft? Ja. Ich kann nicht... Starten, ja komm hier gib ihm. Du siehst da Tracer. Moskau von Putin. Moskau von Putin. Zwei vollbesetzte Littlebird. Anflug von Süden nach Norden auf Main Objective. Uh, strike that by the beide bekämpft. Nice das war ja quasi sieben mit einem Streich. Ich glaube, das war eher, das war eher äh, wir, wir sind eher eine mobile Artillerie, Panzer, Luftabwehr, Plattform. Ja, IFVs sind echt brandgefährlich. So, dann fahr da wieder vorwärts, bis Schütze links in die Ecke gucken kann. Verstanden. Nee, nicht so. Ah. So. Sie, sind du das guckst. Ja, da vorne sind überall mal wieder Friendlies, also Vorsicht. Äh, ja, das sind weg. Boah, auf Entfernung hat es die Dame umgekriegt, ist da. Ich sehe aber nicht weit, ich sehe nur ein bisschen Friendlies, das war's. Okay, Doug. Okay. Ja, ich glaube, wir können ihnen da eh nicht so groß helfen. Ich glaube, wenn wir die Freifläche nach Süden sichern, sind wir wahrscheinlich am hilfreichsten. Okay. Ich bin ein bisschen rollig. Okay, dann Fahrzeug ausrichten, Kommandantensicht. Kommandantensicht ausrichten. Okay. Und Mutter aus. Mutter ich würde jetzt aus. da mal Richt rein, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir Ihnen vorhin geholfen haben. Moskau von Putin. Ja. Information, wir haben jetzt hier mal Stellung bezogen, weil hier scheinbar die Nachschubkräfte des Feindes reinkommen und wir meinen, dass wir da am wertvollsten sind. Wir sichern nach Süden. Ich wow, äh, äh, habe mich gewundert, dass geil. das... Ja? 055 geht gerade Infanterie von uns rein und kriegen gerade richtig aufs Maul. Wollen wir flankieren über äh, 155, über die offene lass, Fläche? Lass mal gucken. Über die offene Fläche? Wieso wird hier so viel Wald angezeigt? Ja, das klingt gut. Ähm, Fahrer hinterherfahren, Kommandantensicht. Kommandantensicht, verstanden. Ja, geht dann gleich links ins Kornfeld rein. Alter. Ein Tank im Vornfeld. <lacht> so, Kommandantensicht folgen. Verstanden. Ja, Phil, du machst eh schon alles richtig. Schütze darf Stopp sagen, wenn er was findet. Viertel rechts Keine Sicht Rechts, Viertel rechts, verstanden Äh, Moskau für OPZ Halb links Halb links Ausrichten, Kommandantensicht Kommandantensicht Geradeaus Stopp! <lacht> Moskau gehört? Infanterie in äh äh, eine unserer Mix wurde gerade abgeschossen. Meine, da ist okay. noch eine In der Scheune auf 026 habe ich was gesehen, ich weiß aber nicht ob Freund oder Feind. Scheuneneingang. Da siehst du noch Thermalkontakte, möglich, könnte aber auf. Aber die Distanz sieht du? ist durchaus groß, also könnte es eben Weiterer sehe ich auf 031. Wir werden gefragt. Wir wiederholen alle die Station ist wahrscheinlich für uns nicht erreichbar, richtig. Bunk. Habt ihr das ge gesucht? Positiv. Putin, hier Stalin. Ich habe zu viel Funk gehabt. Hört. Auf der 50 war auch noch Funk. Frage, habt ihr gerade mit der Autokanone äh, äh, infanteristen bekämpft? Jo. Positiv. Herzlichen Glückwunsch, hab gerade auf Friendly geschossen. Die hatten eine ne amerikanische AT. Die hatten eine amerikanische AT. Ähm, Stalin von Putin. Stalin hört. Habt ihr Feindwaffen aufgenommen, AT-Rohre? Negativ. Die hatten 100 Pro. Daher unterschreibe ich alles, was ich habe. Mit was für naja. Ethiron seid ihr ausgerüstet? RPG 42. RPG 42 sagen sie, die sehen teilweise aus wie NATO. Die, die ich habe, sieht ziemlich nach LBG NATO LBG, aus. Moskau Moskau Wir haben weiß, Bereich ist geklärt. Positiv ah. dann auch in den nordöstlichen Teil von Ich habe einen Monat schon geladen, einfach Dann Fahrzeug langsam. Vorwärts, Marsch. Vorwärts, Marsch. Ja, langsam, langsam, senke, senke, senke. Ich weiß nicht, wie fies hier ist. Nee, ja, ja, weiter, weiter, weiter, weiter aber Masse langsam. Kommt zur Halb rechts. Halb rechts. Nein! Ich habe auf Feinde geschossen, aber dahinter waren sie. Okay. Ah. Fahrzeug halt. Halt. Das wusste ich nicht. Stalin von Putin. Stalin hört. Information, Eigenbeschuss war Durchschlag durch einen Feindinfantaristen. Oh. Äh. Sehr schlapp. Da war eine Rakete, ich konnte den Stalin, Stalin von Putin. Schalten. Stalin. Seid ihr immer noch in dieser Scheune? Weil wir werden draußen von AT-Schützen bedrängt. Und wenn wir feuern, kann es sein, dass es durch die Scheune geht. Negative sind nicht in der Scheune. Ich kann dir momentan eine Position geben. Ach, da sind ja noch Sandsackstellungen. Wieso fressen wir die ATs so gut? Schütze, Schütze Ziel HMG 032, Kommandantensicht. Hab ich. Schütze bitte klären. 010, AT-Schütze, zielt auf uns, eventuell... Ja. Weißt du, wie viel ich, äh, Gun down. grün. Okay, Gun geht gar nichts mehr, oder? Nein, ich krieg's ja nicht mehr hoch. Nein. Fahrzeug wenden, ausrichten auf 232, dann vorwärtsmarsch. 32, oh. verstanden, vorwärtsmarsch. Ich liebe Baubreihe links, links, links. Komplett links. Verstanden. Keine Sicht, Gebüsche. Ja. Voll links. Voll links, verstanden. Weiter. Jawohl. Den dünnen Baum aussuchen, nicht den dicken. Oder gar keinen. Halb rechts. Halb rechts. Halb rechts. Halb rechts. Viertel rechts. Viertel rechts. Du siehst den rostigen Truck. Verstanden. Dort links die Straße hoch folgen. Moskau von Putin. Also voll links. Der Straße folgen. Putin kommt zum Repair Truck äh, Gun Disabled. Äh, so verstanden. Die Moskau befindet sich mittlerweile in der Stadt selbst. Der Repair Truck steht immer noch da. Okay, EFAM. Straße folgen. Zwischen den Bäumen hart rechts. Zwischen den Bäumen hart rechts. Ja. So, fahre auf 3, 4, 0 ist unser Ziel des Sandpit. 3, 4, 0. Phil Rücksicherung? Ja, passt das. Ach, du kannst auch nicht drehen, ich dachte nur der Schuss geht nicht. Okay, passt. Ich kann drehen, aber ich starte auf den Boden. Und langsam, langsam, langsam, langsam. Einfach irgendwie da durchs Kraut wühlen. <lacht> Jawohl. Naja, ich finde, Halb ich rechts! Raus. Halb rechts. Viertel links? Viertel links. <lacht> Wie so ein Korknackern. <lacht> <lacht> Viertel links. Viertel <lacht> links. Langsam, Langsam, Langsam, Langsam, Langsam, Langsam, Langsam, Langsam, langsam, langsam. Jawoll, Langsam. Ready as she <lacht> Am niedrigsten Punkt dann halt. Ja. Demo reparierst du und ich resupply. Jo. jo. Ich bleib am Funk. Gut, Fast. engine off. Digger. <lacht> <lacht> da die Gang repariert. Partially Wie geht's dem Rest? Uh, alles alles grün, also weiß. Turrets, gun, ja stimmt. Guter Mann. Ja. Okay. Mm -hmm.